Mein Name ist Ingrid Detloff und ich möchte Ihnen mit diesem Video den Einstieg in die Arbeit mit Moodle erleichtern. Grundlage ist eine private Demo-Plattform, die weitgehend dem Moodle-Standard nach einer Installation entspricht. In diesem Video starte ich mit einem leeren Moodle-Kurs, erkläre die Struktur und fülle den Kurs mit exemplarischen typischen Inhalten. Wenn Sie wissen, was technisch möglich ist, ist es anschließend nämlich viel leichter, den Moodle-Kurs didaktisch zielgerichtet auf Ihre persönliche Lehrveranstaltung anzupassen. Vorab, Lehrende und Studierende sehen den Kurs unterschiedlich. Die Berechtigungen basieren auf der Moodle-Rollen- und Rechtevergabe. Standardmäßig können Studierende den Kurs nicht verändern, aber haben die Möglichkeit, die von Lehrenden angelegten Materialien und Moodle-Aktivitäten zu nutzen. Diese sind dann teils mit Upload- und Schreibzugriffen verbunden. Zur Struktur, senkrecht links, befindet sich die Navigation und rechts daneben der eigentliche Bereich für Inhalte. Rechts oben sind die Konfigurationseinstellungen und ganz oben rechts die Benachrichtigungseinstellungen, das Moodle-Profil inklusive dem sogenannten Rollenwechsel in Moodle. In der Navigation können Sie nichts verändern. Hier finden Sie oben den Kurztitel des Kurses, in dem Sie gerade sind. Darunter die Teilnehmerliste, die jeweils aktuelle, dann die Abschnittsüberschriften des jeweiligen Kurses und den Link zum Dashboard. Das Dashboard ist eine individuell anpassbare Übersichtsseite mit Links zu den eigenen Kursen und Aktivitäten. Zur Moodle-Startseite kommen Sie über den Link in der Navi oder über die Breadcrumb-Leiste, die auch im Kurs dazu dient, um eine Ebene zurückzugehen. Zum Bearbeiten des Kurses gehen Sie als Lehrende rechts oben auf den Button Bearbeiten einschalten. Dann sehen Sie, dass der Kursinhaltsbereich mit diversen Symbolen und Optionen ausgestattet ist. Sie sehen, dass in diesem Beispiel der Kurs aus vier Abschnitten besteht. Bei Bedarf könnte man rechts unten weitere hinzufügen. Das tue ich hier einfach mal und sage, ich brauche drei weitere Abschnitte. Damit haben wir sieben. Und es ist ganz einfach, die Benennung dieser Abschnitte wie gewünscht zu ändern. Der neue Name wird nach Reload im Browser dann hier links angezeigt. Organisatorisches und Einführungsveranstaltung. Über Bearbeiten, Thema bearbeiten lädt man den jeweiligen Texteditor und kann hier wichtige Hinweise hinterlegen oder eben den Kurs gestalten, zum Beispiel eben auch mit Bildern. Inhalte kann man natürlich hier auch formatieren, zum Beispiel hier als Liste oder eben als Überschrift. Entsprechend könnte man hier auch Bilder einfügen oder eben Medien hinzufügen. Parallel können Sie mit Drag and Drop Fotos zum Beispiel hier des Dozenten einfach hinzufügen und hier entsprechend weitere Hinweise zum Kurs hinschreiben. In Moodle ist die Arbeit mit Dateien sehr wichtig. Sie können verschiedenste Formate benutzen. Wenn Moodle die Dateiformate erkennt, wird Moodle automatisch den entsprechenden Symbol, das entsprechende Symbolbild hinzufügen. Ich nehme jetzt hier eine PDF-Datei und eine Word-Datei und Sie sehen, Moodle bildet das entsprechend ab. Sie können wie gesagt auch Audiodateien nehmen. Und hier wäre zum Beispiel die Möglichkeit, das ist jetzt eine Platzhalterdatei für Vorstellung der Lehrenden oder des Lehrenden, hier wäre die Möglichkeit, ein kleines Audio aufzunehmen als Lehrender und zum Beispiel etwas zu seinen Forschungsgebieten, Interessensgebieten und zu dem Kurs zu sagen, um das Ganze etwas persönlicher zu gestalten. Moodle wird ja automatisch die Dateinamen als Linknamen äh, nehmen. Sie können natürlich hier einfach Stiftsymbol reingehen und das Ganze wie gewünscht ändern. Jeweils mit Return bestätigen und schon ist der neue Name aktiv. Teilnehmer könnten jetzt diese Dateien entweder direkt in Moodle aufrufen, quasi im Webbrowser oder eben auch entsprechend herunterladen. Sie sehen hier auf der rechten Seite Checkboxen, die entstanden sind, wenn ich hier Dateien ähm, rüber kopiert habe. Diese dienen später den Studierenden dazu, selber ihren Fortschritt zu markieren, zum Beispiel für sich selber kenntlich zu machen, ja diese Datei habe ich schon angeklickt, runtergeladen und dann würden die Studierenden selber hier entsprechend ein Häkchen setzen. Bei komplexeren Aktivitäten wie Aufgaben kann man auf die technischen Moodle- Funktionalitäten zurückgreifen, die es dann ermöglichen, eine Bedingung zu formulieren, dass automatisch ein Häkchen gesetzt wird, zum Beispiel wenn eben eine Datei für eine Aufgabe hochgeladen wurde. Moodle bietet eine Menge interaktiver Formate bereits von Haus aus an, die Sie einfach per Mausklick je nach ihrer didaktischen Intention hinzufügen können und zwar über Aktivität oder Material anlegen. Bei einigen Bezeichnungen dürfte klar sein, was man damit tun kann. Man kann sich, das ist auch noch sehr interessant, selber Favoriten definieren. Die werden dann künftig in einem Extra-Reiter angezeigt, wenn man Aktivitäten hinzufügen will. Das heißt, das Ganze wird dann persönlich übersichtlicher. Diese Favoriten gelten nur für das eigene Nutzerprofil, aber dann auch in anderen Kursen. Wenn der Systemadministrator der technische systemweit Favoriten gesetzt hat, sieht man diese wie hier in diesem Reiter empfohlen. Ich zeige mal eben, wenn ich jetzt hier Abstimmung und meinetwegen Forum zum Favoriten mache, ist dies hier neu entstanden und das wäre für mich persönlicher, dann wenn ich diese Aktivitäten häufiger benutze, übersichtlicher so zu agieren. Gut. Eine Sache möchte ich noch kurz zeigen und zwar tatsächlich das Forum. Man kann mit wenigen Mausklicks ein Diskussionsforum anlegen. Also entsprechend hier notieren, was damit getan werden kann oder sollte. Man kann das natürlich auch wieder nett formatieren mit Bildern. Ich spare mir das mal eben. Sie sehen jede Menge Einstellungen. Die meisten davon braucht man nicht. Ich möchte ganz kurz nur eingehen auf ähm, Abonnement und Tracking. Abonnement optional heißt, jeder Teilnehmer kann selber entscheiden, ob er Benachrichtigungen und ähm, Mails bekommen möchte, wenn ein neuer Eintrag entsprechend getätigt wurde von jemandem im Forum. Und dieses Tracking ist auch nur für die persönliche Sicht, dass man angezeigt bekommt, welche Beiträge man schon gelesen hat. Interessant vielleicht auch noch diese Einstellung zur Anhänge ähm, Option und zwar 500 Kilobyte wäre jetzt relativ wenig, wenn man den Teilnehmern ermöglichen möchte, dort auch Dateien mal hochzuladen, zum Beispiel zum Austausch oder zur Diskussion. Dann sollte man da auf jeden Fall einen höheren Wert wählen. Das Ganze am Ende abschließen mit Speichern und zum Kurs. Jetzt sieht man hier dieses Diskussionsforum. Das wurde einfach hinten angehängt. Ich kann jederzeit über diese Symbole Bereiche verschieben. Ich kann auch ganze Blöcke verschieben. Das ist sehr praktisch, wenn man im Vorfeld den Kurs angelegt hat und möchte eben ähm, doch noch umorganisieren. Ähm, eine weitere Sache, die sehr nützlich ist, man kann zum Beispiel sagen, ich möchte diesen Block verbergen vor den Teilnehmern vorübergehend. Ich kann den Block genauso wieder als Thema anzeigen, wieder herstellen, aber ich möchte ihn jetzt wirklich mal verbergen, um Ihnen den angekündigten Rollenwechsel mal zu zeigen, der eben bequem ermöglicht, selber als Lehrender zu testen, wie sehen Studierende den Kurs? Was dürfen die? Was können die anklicken? Welche Optionen sehen sie? Und vor allem auch, wenn ich als Lehrender Dinge versteckt habe, wie ist dann der Gesamteindruck für die Studierenden? Dieser Bereich befindet sich hier rechts oben, Rolle wechseln, und der Switch ist dann stets Rolle wechseln, Teilnehmer. So, ich sehe, Einführungsveranstaltung wurde als nicht verfügbar gekennzeichnet. In den Kurseinstellungen könnte ich ihn auch komplett unsichtbar machen. Standardmäßig erfolgt ein Hinweis, dass eben hier ein Text wäre, aber der noch nicht angezeigt wird. Und bei dem Forum sieht man jetzt sehr schön, ich habe hier keine Möglichkeit zu schreiben, weil ich gerade in der Rolle Teilnehmer bin während wenn ich zurückblätter und gehe jetzt in das Diskussionsforum, kann ich als Teilnehmer hier ein neues Thema hinzufügen. Thema hinzufügen ist sehr einfach. Man gibt ein Subject, ein Betreff an, schreibt hier seinen Text rein, kann eben ähm, über die Erweitert-Option entsprechend Dateien dranhängen und würde einfach dann auf Absend gehen. Zu dem Kurs zurück bekommt man über diese Redcrumb-Leiste über den Kurztitel dieses Kurses. Einen kleinen Abstecher möchte ich nur noch machen in die Kurseinstellungen. Zunächst mal zurück in meine Teacher-Rolle. Die Kurseinstellungen bekommt man hier über dieses Symbol und dann Einstellungen bearbeiten. Hier finden wir jetzt den langen Kurstitel, also den vollständigen Kursnamen, den Kurs-Kurznamen, der hier oben parallel abgebildet wird für die Teilnehmer und vor allem eben auch Optionen wie Kursbeginn, Kursende. Das heißt, ist dieser Kurs ein aktueller Kurs für das Semester oder ist, wird er länger aufgehoben? Das heißt, Moodle schlägt hier Termine vor, in dem Fall genau die Dauer eines Jahres, aber das sollte man sicherlich dann auch auf die gewünschten Termine anpassen. Ein kleines Abstract kann man zu dem Kurs hier noch geben, aber wichtig Kursformat. Bei Kursformaten gibt es mehrere Möglichkeiten. Standardmäßig ist das Themenformat eingestellt. Man kann aber bequem in ein Wochenformat wechseln, was dann entsprechend ab Startdatum wöchentliche Blöcke einrichtet. Das ist zum Beispiel sehr sehr praktisch für Vorlesungen. Das heißt, man muss dann nicht selber diese einzelnen Themenabschnitte immer hinzufügen, sondern man kann automatisch nach dem Startdatum sich diese Wochenansicht dann generieren lassen. Hier sehen Sie auch Abschlussverfolgung aktivieren. Das sind diese kleinen Checkboxen, die neben den Dateien ersche erscheinen und man könnte das Ganze natürlich hier auch ausschalten. Gut, ich gehe mal hier mit Abbrechen raus. Und möchte Ihnen noch eine Sache zeigen, nämlich den Kurs Einschreibeschlüssel, der durchaus sehr zu empfehlen ist und in den meisten Einrichtungen auch Pflicht ist, einfach aus rechtlichen Gründen, damit sichergestellt ist wegen Datenschutz und Urheberrecht, dass wirklich nur die gewünschten Teilnehmer in dem jeweiligen Kurs sind. Diesen Einschreibeschlüssel findet man leider nicht in den Kurseinstellungen, sondern hier drüber über Mehr, Nutzer und Selbsteinschreibung. Hier hat man jetzt die Möglichkeit, entweder gleich was drüber zu schreiben oder einfach mal zu schauen, was steht denn hier schon. Und da sieht man das kryptische Passwort, was eben von Moodle automatisch generiert wurde. Aber dieses Passwort wäre sicherlich zum Mitteilen ungeeignet und da kann man dann einfach ähm, ein anderes Passwort, was einem gefällt und einigermaßen verständlich ist, hier setzen und unten dann speichern. Sie können im Prinzip auch Einschreibefristen definieren. Das ist in dem Fall hier nicht aktiviert. Das heißt, dass eben das Selbsteinschreiben wirklich nur in dem gewünschten Zeitraum möglich ist. Gut, zurück zum Kurs. Wie gesagt, wieder an dieser Stelle. In einem anderen Browser könnte man jetzt in der Fächerstruktur diesen Kurs aufrufen als Studierender und entsprechend in dem Feld zur Selbsteinschreibung das vom Lehrenden gesetzte Passwort einmalig eingeben und damit wäre man in den Kurs eingeschrieben und hätte den in seiner Kursliste oder auch im Dashboard, was ich noch abschließend hier in diesem Video kurz zeigen möchte. Das ist in dem Fall jetzt nicht sonderlich spannend, weil ich hier tatsächlich nur einen Kurs habe. Zuletzt benutzte Kurse macht sehr viel Sinn, wenn man eben mit vielen Kursen arbeitet und man kann sich hier auch eine Liste von laufenden, künftigen, also die noch nicht begonnen haben, offiziell oder vergangenen hier anzeigen lassen. Das ist insbesondere für Lehrende sehr interessant. Für Studierende sehr interessant ist dann sicherlich eher der Kalender oder die Zeitleiste mit den Aktivitäten und anstehenden Aufgaben, wo es Deadlines gibt. Also Lehrende wären in der Regel nicht so viel mit dem Dashboard arbeiten, Studierende hingegen schon. Gut. Zurück zur Kursseite und das soll es gewesen sein mit diesem kleinen Video. Ich werde in einem weiteren Video auf einzelne Aktivitäten, Sie erinnern sich, es gibt hier jede Menge Möglichkeiten in Moodle, noch eingehen und diese näher darstellen. Für Sie erstmal wichtig, benutzen Sie häufiger mal den Rollenwechsel, um zu sehen, wie schaut es für Teilnehmer aus in dem Kurs? Da kann man wirklich gut durchprobieren, wer kann wohin klicken, wie wirken die einzelnen Optionen. Zurück zur Ausgangsrolle. Und überlegen Sie sich, wie Sie Ihren Kurs aufbauen möchten, wie viele Abschnitte Sie brauchen, wie Sie die einheitlich gestalten, auch unter Verwendung von eigenen Bildern. Natürlich auch hier Urheberrecht beachten, wenn Sie fremde Bilder benutzen wie Sie eben unter Verwendung von Bildern und Dateien diesen Kurs gestalten können und bauen Sie entsprechend interaktive Elemente mit ein und vor allem einen Rückkanal wie dieses Diskussionsforum, damit eben wirklich im Kurs gearbeitet werden kann und nicht parallel noch per Mail und sonstigen Diensten alle aneinander vorbeiarbeiten. Ja, vielen Dank, das soll es gewesen sein und tschüss für heute.